Du kommst aus der Schweiz. Ach warten wir jetzt wieder? Nee, really? Really? Thanks to Timo for 101 flight aus? Ja, schade. Ficken Willi, Ficken Willi, Ficken Willi. Wenn Timo ja da ist, dann kann er ja direkt ins Spiel kommen. Timo, komm ran, los. Startest du neu, Wabi, oder? Ficken Willi, Ficken Willi.